Peter, nun bleib mal ganz ruhig Ach. und lass uns erst mal Kaffee trinken. Wunderwetter. Hm? Gratuliere. Aber sag mal, musst du denn wie immer alles übertreiben? Ach, was denn was denn, Bruder? Ich bin auch nur dabei, das alles hier zu testen. Ob es auch funktioniert. Also, wenn du in der Wohnung warst, dann schließt du hinterher schön ab, ja? Und verlier den Schlüssel. Nein. Außerdem den Briefkasten musst du auch ab und zu mal leer machen. Und bei den Blumen ist es so, der Farn, der muss feucht gehalten werden, den musst du ab und zu auch besprühen. Ne? Und das Alpenfeldchen wird immer von unten gegossen und das Pfeffergesicht, na, das muss eher trocken gehalten werden. Ach, die Koffer sind schon im Auto, Peter. Gut. Oh, hoffentlich hast du einiges von dem behalten, was ich dir gesagt habe. Ja, ja. Also wenn du Lust hast, kannst du jederzeit in meine Wohnung gehen. Die ist ein bisschen größer als der Bauwagen gemütlich ist er auch. Ne? Peter! Wo bist du? Hier! Hier bin ich! Ist dort der Weg? Nee, hier ist er nicht! Hier auch nicht! Was machen wir denn bloß? Aua! Hast du dir getan? Hey, Trude! Wo bist du? Ach, Peter! Peter, seit wann hast du deine Kuh? Ja, alles Gute, seitdem. Sag mal, willst du immer noch Selbstversager werden? Ja, warum Und außerdem, sie gefällt mir. Sie hat so schöne Augen aber wir wollten doch in Zirkus gehen. Ja, eigentlich schon, aber das geht ja jetzt nicht. Ich muss auf die Kuh aufpassen. Trude, Ja, hier bin ich. Hallo, Trude. Na, Horst, was gibt's denn? Ich soll schon wieder einkaufen. Ja, Thomas, er will sich Eierkuchen machen. Hm. Was braucht er dazu? Ein Liter Milch, 22 Eier, 3 Mehl und eine Rosine. Das kann nicht sein, das stimmt nicht. Doch, ein Liter Milch, 22 Rosinen, 3 Kartonmehl das soll ein Eierkuchen werden? Na, guten Appetit. Aber da kann irgendwas nicht stimmen. Doch, das stimmt. Frag den Peter lieber noch mal. Da ist irgendwas verwechselt worden. Na gut. Ach, Peter. Sehr prima, dass du kommst und mir jetzt meine Ladenklingel reparierst. du Ohne die bin ich völlig aufgeschmissen. Ich habe keine Zeit für sowas. Du weißt doch, Erfindungen. Sag mal, du hattest doch irgendwo hier... Reste von Dach drin. Ah ja. Guck ja. nicht so, Tode. Deine Klingel mache ich schon doch. Aber im Augenblick muss ich erfinden. Du, ich habe auch schon eine Erfindung gemacht. Hm, greif mir mal in die Tasche. Oh, was ist denn das? Das ist meine neue Erfindung zur Abschreckung von Taschendieben. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Na, die Überraschung ist euch aber wirklich gelungen. Sag mal, ihr seid wohl alle unter die Erfinder gegangen. Na, dann wird's allerhöchste Zeit, dass ich jetzt eine Preisverleihung vornehme. Für die beste Erfindung des Jahres verleihe ich euch die silberne Speiche. Danke. Hm, danke. Danke. Ja, und heute Nachmittag lade ich euch alle zum Kuchenessen ein, ne? Au ja, prima. Ich weiß nicht, Ruder, ob ich kommen kann. Ich habe da noch eine ganz wichtige... Erfindung zu machen. Ja. Woher weißt du denn? Müssen wir müssen erst mal sehen, wo wir das Loch finden. Das halten wir hier rein. Da! Ah. Ach, da ich ist es so. Nimmst du mal das hier da? Ja. ja. Wenn es schön trocken ist, hier. Wir gehen am besten hier, hier hin. Ja, ja. So, traust du das auf? Nimm du. du mal die Bumilösung da unten. Die muss jetzt nicht da drauf. Okay. Ja. Umlösung. ja. Das ist schön viel. Mhm. Das müssen wir gut verteilen. So. So, und jetzt muss das antrocknen ein bisschen. Nimmst du mal die Gummienösung? Hast du einen Flickensinger? Ja, ich hab den. Sehr schön. den jetzt da drauf. Ja, guck mal. Die schöne Thomasflasche. Oh, die sieht aber kaputt aus. Die ist kaputt. Okay. Ja, und mal den Auch hinüber. Na du, das kann man aber kleben. es passt doch wunderbar zusammen. Ja, das kann man kleben. Ja. Das mache ich gleich. Na gut. Also und ich werde mich inzwischen mal umsehen, ob ich wieder so ein schönes, olles Fahrrad für dich finde, ja Peter. Gut wurde, danke dir. Aber den Sattel möchte ich behalten gebe ich auch für dich. Ja für Na, ich habe da eine Idee und die Trude kann mir sicher helfen. Trude, oh. Oh, Peter, ich möchte Marmelade machen, weil ich habe so schrecklich viele Kirschen und ich weiß, du machst sehr gute Marmelade. Ähm, kannst du mir da nicht vielleicht ein paar gute Tipps geben? Marmelade. Marmelade. Also als erstes brauchst du da Gelierzucker. Gelierzucker. Hm. Wozu? Ja, damit die Marmelade hinterher schön fest wird. Also, ja. Gläser okay. okay. habe ich schon. Ist ja prima. Lass mir mal bitte machen. Danke. Mhm. Und dann brauchst du noch äh, Cellofarmpapier. papier Und Gummiringe? Gummiringe. Und hey, Tode, das klingt alles eigentlich kompliziert. Kann, kannst du da nicht vielleicht selber, ich meine, mir helfen? Aber ich? Ja. Jo, kann ich machen. Aber ja. heute wird es nichts mehr. Du, da habe ich mir hier zu viel vorgenommen. Das muss ich erst mal ah. erledigen. Und überhaupt. Also, Peter, weiß nicht, ich komme nur noch zu dir, wenn es nicht mehr so stinkt. Das war ja fürchterlich. Was war denn das? Das ist längst geklärt wurde. Man muss nur einmal genügend Erde auf den Komposthaufen geben. Da kann er gar nicht mehr stinken. Ach, Komposthaufen? Ja, so ist es. Und, sag mal, hast du denn so einen großen Einkochtopf? Nee. Na ja, dann bringe ich den auch noch mit. Sehr schön. Ja? Aber äh, du pass auf, morgen früh muss ich erstmal in die Kartoffeln. Kartoffeln? Ja, der Bauer erntet seine Frühkartoffeln mit mir.